Zur Session Lernen in digitalen Lehr-Lernszenarien, analysieren, verstehen und gestalten. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auch die gemeinsame Session. Schön, dass Sie da sind und ich übergebe hiermit direkt an Henrike kirchner Ja, genau. Vielen Dank. Ja, genau. Dann würde ich sagen, starten wir gleich. Genau, wie schon angekündigt, ähm, genau, werde ich heute den äh, modularen Fragebogen zur Evaluation digital gestützter Lehr- und Lernszenarien ähm, vorstellen. Ähm, genau, wir haben im Moment. Äh, äh, genau, wir haben äh, im Rahmen des, äh, genau, digital äh, also des Verbundprojekts digital Lehren und Lernen in Hessen diesen Fragebogen entwickelt und äh, da geht es jetzt heute eben darum, dass ich diesen einmal vorstellen werde, ein bisschen zum Hintergrund und auch zur Entstehungsgeschichte ähm, erzählen äh, werde, dann natürlich auch äh, zur genau, psychometrischen Qualität des Praiwirkungs. Und am Ende soll es noch einen kleinen Ausblick geben, genau, welche weiteren Schritte wir planen und ähm, genau, was noch für Projekte anstehen. Ähm, dann einmal ganz kurz zum Hintergrund. Also ähm, wir sind im Grunde, oder das, was uns sicherlich alle auch äh, eint, dass es uns darum äh, geht und äh, das war auch Ziel unter anderem ist auch des Projekts und speziell auch unserem eigenen äh, genau, ähm, Arbeitsbereich, ähm, dass wir genau, im Grunde nachhaltige und äh, ja, digitale Lehre nachhaltig, äh, auch genau, qualitativ hochwertig eben ähm, gestalten wollen und ähm, auch sicherstellen wollen. Und dabei geht es um, also hauptsächlich eben auch äh, um die Frage, genau, welche Gelingensbedingungen digitaler Lehre denn äh, man identifizieren kann und inwiefern muss denn oder sollten, genau, Lehrveranstaltungen digitaler Natur gestaltet sein, sodass sie, ähm, ja, genau, möglichst auch ja mit guten und positiven Lernergebnissen äh, einhergehen und ähm, zum Beispiel solche, ja, Konstrukte auch, wie jetzt zum Beispiel Motivation, also wie, ähm, genau, sind denn die Studierenden motiviert, äh, während der Veranstaltung auch die, genau, zu lernen und auch die Inhalte zu lernen ähm, und auch inwiefern sind sie in der Lage, ähm, genau, zu selbst zu gestalten, also Thema ähm, selbstreguliertes Lernen eben äh, genau zu also selbst äh, zu bestimmen äh, wie wann ob und äh, woraufhin sie lernen weil all das sind äh, wichtige genau Outcomes im äh, Bereich der genau Lernpsychologie äh, die eben auch eindeutig mit Lernerfolg äh, assoziiert sind und auch eine ja wich oder wichtige Grundvoraussetzungen auch eben darstellen äh, um Ziele im Studium zum Beispiel einen Abschluss auch ähm, zu erreichen und um diese genau Fragen zu adressieren oder auch Lehrenden äh, natürlich ja, Einschätzungen äh, oder Feedback dahingehend zu geben, ähm, wie gut in Anführungszeichen ihre Veranstaltung war ähm, und wie sie auch in Zukunft äh, diese am besten gestalten können und sollen, werden natürlich vielfach ja, Instrumente eingesetzt, ähm, also überwiegend natürlich Fragebögen im Rahmen von Lehrveranstaltungsevaluationen und äh, genau in diesem äh, ja, Rahmen setzt eben auch unser Fragebogen ein, den ich so mit genau meinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt habe. Ähm, und äh, genau, also, im, also ein, ein Jahr haben wir tatsächlich <lacht> nachher ähm, gebraucht von der Pilotierung, Konstruktion bis nachher dann zur Pilotierung und dem konkreten Einsatz. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wieso brauchen wir noch ein Evaluationsinstrument? Es werden doch schon genau, ganz viele tagtäglich, nein, vielleicht nicht ganz tagtäglich, aber in, genau zu Evaluationszwecken, römmchen lehr Lehrevaluation eingesetzt. Und ähm, genau, da kann man zusammenfassen oder ist aus unserer Sicht zumindest kein Instrument ähm, bekannt, welches ähm, genau speziell eben auch für Digital Kunst, Kontexte konstruiert worden ist. Ähm, häufig werden ja oder wurden jetzt solche Evaluationsinstrumente ja dann eben jetzt, ne, gerade im Kontext der Corona-Krise, ja dann angepasst. Da weiß man natürlich dann immer nicht so genau, mh, passt das jetzt dann auch für die digitalen Lehrveranstaltungen, die ja nun mal auch sehr, sehr heterogen sind und damit ja auch durchaus äh, genau herausfordernd, das auch vernünftig zu erfassen. Ähm, und zu evaluieren, weil sie gerade ja so verschieden sind und natürlich auch eine große genau, Begriffsheterogenität äh, diesbezüglich auch besteht. Und ähm, genau, dann ist es auch so, dass, genau, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass ja eben gerade so wichtige äh, Outcome-Variablen im Lernkontext selten berücksichtigt werden in solchen Instrumenten und ähm, auch insbesondere was die Konstruktionen äh, oder auch, ja, dieser Instrumente oder bisherigen Instrumenten betrifft, dass ähm, ja nicht unbedingt immer so genau verschiedene Bestandteile des Hochschulalltags auch wirklich berücksichtigt werden und auch miteinander verknüpft werden. Also sprich zum Beispiel jetzt auch die Bedarfe der Lehrenden im Detail zu berücksichtigen. Die kriegen ja schließlich nachher auch ihre äh, genau, Rückmeldungen dann durch die Evaluation und ähm, genau ja, müssen oder wollen, ja, dann häufig auch ihre Lehre auf Grundlage dieser Erkenntnis eben auch weiterentwickeln, ähm, aber natürlich auch solche Überlegungen, dass natürlich auch jetzt Evaluance oder Instrumente generell natürlich auch nicht endlos lang sein können, weil die natürlich auch im jeweiligen Rahmen äh, zeitlich, äh, auch vom Umfang her natürlich auch eingesetzt werden müssen und natürlich auch idealerweise natürlich auch auf, ähm, ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt zu äh, genau lernen, Lernfragen, aber natürlich auch zu, genau, was qualitativ hochwertige Hochschullehre überhaupt ausmacht, etc. Also welche Erkenntnisse haben wir da, dass man auch diese mit berücksichtigt. Und genau, das ist auch da mit dem nächsten Punkt im Grunde schon verknüpft, dass halt eben, ja, Lehrende häufig ihre Fragestellungen, das sind dann häufig solche wie, ja, wo haben denn jetzt die, ja, also zum Beispiel haben die, Studierenden, also waren die während meiner Veranstaltung äh, motiviert, haben die sich mit den Inhalten auseinandergesetzt und haben sie dann auch ne, dazugelernt zum Beispiel, dass das nicht unbedingt immer mit den bisherigen Instrumenten ermöglicht äh, ist zu beantworten und ähm, genau, da haben wir eben auch angesetzt und ähm, genau, dass halt häufig auch ähm, die bisherigen eingesetzten Evaluationsinstrumente nicht immer unbedingt so ähm, ja, abrufbar sind ähm, und man genau als natürlich als Lehrender selbst, aber auch wenn man jetzt also genau eine Veranstaltung oder auch einen im Rahmen von einem Forschungsprojekt zum Beispiel evaluieren möchte, ähm, dass man nicht unbedingt äh, genau Zugriff zu diesen Instrumenten hat und auch häufig nicht unbedingt weiß, wie gut sind die denn tatsächlich. Ähm, und das da, oder auch mit welchem Hintergrund sind die entwickelt worden, etc. Ähm, genau, und das ähm, wollten wir, an diesen Punkten wollten wir eben ansetzen und haben wir auch angesetzt. Zum einen haben wir, genau, in dem Verbundprojekt eben auf Basis der einschlägigen äh, Literatur, dann auch den bestehenden, ähm, genau, möglichst psychometrisch schon, äh, genau, ähm, ja, untersuchten ähm, Instrumenten, aber auch den genau, Erfahrungen der jeweiligen ähm, Partner, also das waren genau die vier, äh, vier hessischen Hochschulen, die Technische Hochschule Mittlerhessen, Goethe-Universität in Frankfurt, die philipps universität in Marburg und die justus liebig universität in Gießen, denen gemeinsam eben äh, genau dieses Instrument auch entwickelt und ähm, auch die Basis, also der theoretische Hintergrund dessen, sehen Sie jetzt hier. Ähm, das ist ein, genau, ein Rahmenmodell, oft, also angelehnt an, an Rindermann, Kind vielleicht auch der ein oder die andere. Ähm, und da, äh, genau, war das das Modell, auf das sich nachher alle auch soweit einigen konnten, das auch mit den, genau, bis den Erkenntnissen auch soweit vereinbar war das aus unserer Sicht am ehesten genau die Multidimensionalität der ja, digitalen Lehre auch abbildet. Und da sehen Sie unten, also genau, es sind immer die vier, äh, genau, ja aus dem Modell eben von Rindermann, die vier Faktoren, die aus seiner Sicht bzw. auch zusammengetragen. Ähm, ja, im Grunde, genau, gelungene Hochschullehre eben auch abbildet. Rechts und links sehen Sie dann in den geschweiften Klammern, wie wir diese Faktoren mit Inhalten gefüllt haben. Selbstverständlich kann man da natürlich auch, ja, mehr oder weniger andere Anteile oder Inhalte natürlich auch noch finden. Ähm, aber erstmal stellt das eben die Grundlage dar und unten sehen Sie dann auch die Gelingensbedingungen, die wir eben auch auf Basis der genau, einschlägigen Literatur, zum Beispiel auch äh, genau, Wannemacher et al. von ähm, 2016 aus dem ähm, Paper beispielsweise abgeleitet haben. Ähm, das sind häufig auch in anderen Arbeiten genau genannte Charakteristika und auch Vorteile digitaler Lehre, die dann eben auch mit genau, abgebildet werden. Genau, dann kommen wir schon zum äh, genau, Fragebogen an sich. Die Zeit rennt ja leider ein bisschen. Also prinzipiell, ähm, genau, ist das jetzt die Version zur Befragung von Studierenden. Unser Fragebogen ist modular aufgebaut. Das sehen Sie auch jeweils so angedeutet schon. Ähm, es gliedert sich insgesamt der Bogen in zwei Teile. Einmal genau Teil 1, eben die Basismodule, die sozusagen ganz allgemein im Grunde für jede digitale möglichst sehr äh, ja, Veranstaltung in äh, Frage kommen. also sind die, die genau, die man evaluieren kann. Und ähm, da sehen Sie, da sind äh, genau Module enthalten, die genau allgemeine Charistika zu der jeweiligen Veranstaltung dann eben abbilden, die eben genannten Gelingensbedingungen. Und, ähm, genau, auch die Lern- und Leistungsoutcomes. Ich glaube, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, jeden einzelnen Baustein etc. auch zu definieren und genau zu beschreiben und uns anzugucken, was da genau dahinter steht. Aber exemplarisch habe ich Ihnen jetzt mal, ähm, genau, eine erst aus dem Modul der Gedingungsbedingungen mitgebracht. Das sind jetzt die Items, äh, beziehungsweise Fragen, die jetzt für den Praxisbezug in, äh, genau enthalten sind in dem Bogen. Ne? Also zum Beispiel Praxisbezug, Bezug ähm, meint jetzt hier, oder wird so erfasst und operationalisiert, dass genau, ob denn in der Veranstaltung der Nutzen der Inhalte thematisiert worden ist, ähm, ob äh, genau Einblicke in spätere berufliche Tätigkeitsfelder enthalten waren und inwiefern auch äh, die Studierenden durch die Veranstaltung äh, genau Einblicke in die Forschungsarbeit des Faches erhalten haben. Ähm, und genau, für die Individualisierung sehen Sie die auch ähm, hier unten dargestellt, die Items, da sieht man eben ähm, genau, also da geht es eben darum, wie genau konnten die Studierenden, also hatten sie die Freiheit auch selbst zu entscheiden, wie sie lernen möchten, auch wie schnell etc. Ähm, das sind natürlich prinzipiell auch durchaus Gelegensbedingungen, die auch für analoge, sage ich jetzt mal, oder für teildigitalisierte etc. Ähm, ja Veranstaltungen, auch man auch durchaus darauf anwenden könnte, ähm, aber Genau, wo im Prinzip die theoretische Idee auch eben war, dass, äh, genau, wenn da die Studierenden genau dem sehr stark zustimmen, ähm, dass äh, genau das dann auch mit einer Gesamtzufriedenheit mit der Veranstaltung einhergeht. Genau, dann kommen wir zum zweiten Teil. Ähm, es war nämlich, oder ist nämlich so, dass äh, die Lernen auch häufig, ja, gerade jetzt im Zuge auch der Corona-Krise oder so, zum Beispiel ein jetzt Lehrvideo entwickelt haben oder auch produziert haben oder ein Selbstlehrmodul erstellt haben oder eine ganze Veranstaltung kom komplett, genau, in Hand eines, oder ja, im Rahmen eines gewissen Formates äh, umgestellt haben. Und dann ja häufig auch eben wissen wollen, okay, wie hat das jetzt eigentlich geklappt und ähm, ja, wie fanden die Studierenden das, jetzt mal ganz stark vereinfacht gesagt. Und dafür ist dann nämlich, sind nämlich die Module des zweiten Teils mög, äh, ja, genau verfügbar, indem dann nämlich spezifische Lernformate oder auch Tools, wie beispielsweise Lernvideos oder äh, genau, Selbstlernmodule dann ausgesucht werden können. Also die generelle Idee ist eben, dass, ähm, und wurde jetzt auch so schon mehrfach in den letzten Semestern so eingesetzt, dass halt Lehrende ähm, meistens häufig den Basis, also alle, Module des ersten Teils, also die Basismodule, ähm, in Ihrer Evaluation dann genau genommen haben, also ausgesucht haben und dann passend zu Ihrer individuellen Veranstaltung, je nachdem, was Sie wissen wollten oder auch wie konkret Sie die Veranstaltung eben gestaltet haben, dann noch eins oder zwei, je nachdem, Module des zweiten Teils ausgewählt haben, sodass dann auch eben nochmal ganz äh, genau handlungsorientiertes und spezifisches Feedback zu den, äh, genau, ja, digitalen Anteilen, nenne ich es jetzt mal, eben nämlich dann auch erhalten können. Und da auch wieder ein Beispiel, ähm, genau, das ist jetzt aus dem ähm, Modul Lernvideos, äh, aus dem Teil Konsum, das haben wir nämlich dann in der Pilotierungsphase auch sehr schnell gemerkt, dass ähm, ja es natürlich auch einen Unterschied gibt, ob jetzt die Studierenden, die Lernvideos nur konsumieren oder ob Sie auch im Rahmen der Veranstaltung selbst welche erstellt haben, davon auch, äh, genau aufgeleitet, entstehen natürlich auch andere Fragen, auch aus Lern der Sicht, ähm die Sie natürlich dann wissen wollen darüber und dazu ein Feedback haben wollen. Ähm, das sind jetzt äh, genau aus dem Konsummodul. Ähm, und äh, genau, hier sehen Sie beispielhaft ein paar Items, äh, Bezieht sie auf die Merkmale auch darunter habe ich jetzt auch wieder ausgeführt. Ähm, da genau ist die immer die Literatur genannt. Ähm, das basiert nämlich also die Module jeweils auch auf einschlägigen genau Arbeiten. Zum Beispiel Prame, et, äh, genau 2016. Ähm, da werden zum Beispiel genau so ja, Empfehlungen gegeben wie ja gute Lernvideos denn gestaltet sein sollten und aufgrund dieser zum Beispiel Checklisten etc. oder auch Erkenntnissen, die man darüber hat, haben wir dann eben die einzelnen Items erstellt. Genau, also Sie können sich jederzeit unter genau, Fragebogen die Hochschullehre.de auch sehr gerne den Fragebogen selbst angucken, weil er, genau, enthält natürlich sehr, sehr viel mehr Items, als jetzt hier, ähm, genau, dargestellt werden können, ähm, aber damit Sie erstmal einen Eindruck kriegen können. Und ähm, genau, wie ich schon erwähnt habe, genau, haben wir selbstverständlich den Bogen äh, genau in einem Semester pilotiert. Zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich so, dass ähm, es durchaus schwierig war, überhaupt digitale Veranstaltungen zu finden und Lehrende, die genau mitmachen wollen, weil es uns ja auch darum ging, auch Feedback zu erhalten, um das dann auch wieder mit einfließen lassen zu können und das Instrument auch wirklich auch für die Bedarfe der Lehrenden eben äh, genau, funktioniert. Und ab, genau, Sommersemester 2020, also dem Corona-Semester schlechthin, äh, genau, ging dann der Bogen auch regulär an den vier hessischen Hochschulen im Rahmen der Lehrevaluation an den Start und, äh, genau, wird auch seitdem an eingesetzt. In dem Zeitraum haben wir dann auch sehr viele, genau, Anfragen auch von außerhalb, ähm, oder außerhalb von hessischen Hochschulen, ähm, bekommen die eben auch genau den Bogen gerne irgendwie einsetzen wollten und darauf gestoßen sind, weil sie auch das Problem hatten, ja, jetzt haben wir plötzlich eben gar kein Instrument oder wir wissen nicht so genau, äh, irgendwie müssen wir schnell, brauchen wir Erkenntnisse darüber, wie denn unsere Studierenden die Veranstaltung finden. Und ähm, genau, das war natürlich sehr erfreulich und dafür ist es ja eben auch gedacht gewesen. Genau, zudem haben wir, das dann auch im Rahmen meiner, äh, genau, so ich äh, auch meiner ähm, Dissertation, also meiner Doktorarbeit haben, genau ging es eben auch darum, ja die Qualität eben des Fragebogens auch sich nochmal genauer anzugucken und zu analysieren. Und da haben wir genau aus Zeitgründen, auch ist das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz und zusammengefasst, also habe ich halt verschiedene multivariate genau, Analysen durchgeführt, ähm, um eben zu schauen, genau, misst denn der Bogen das, was er, was er vorgibt, ähm, zu messen, Lässt sich denn auch die genau postulierte Struktur, also ne, die, zum Beispiel die Gelingensbedingungen ähm, oder auch die die Skalen dann eben ja mit dem, also passen die zu den Daten, ähm, lässt sich das so abbilden? Ist der Bogen auch, äh, genau, funktioniert auch in verschiedenen Hochschulen, also oder wird werden zum Beispiel die dahinterliegenden Konstrukte genauso verstanden an der Uni Marburg wie an der Genau, zum Beispiel ähm, THM, also Technischen Hochschulen Mitte Hessen, All, äh, genau das hat, äh, genau, natürlich dann auch noch gemacht und äh, genau hat, muss man sagen, weitgehend auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert und ähm, die Eigenschaften sind, ja, genau, auf jeden Fall sehr positiv auch äh, oder die Ergebnisse fallen sehr positiv aus. Und im ähm, Grunde bestätigen die Ergebnisse, dass genau der Fragebogen für seinen Einsatzzweck auch so funktioniert. Natürlich gibt es auch ein paar Einschränkungen. Ähm, das wäre <lacht> schön, wenn das nicht so wäre, aber er wäre auch tatsächlich unseriös, wenn man behaupten würde, nee, alles ist ganz toll und alles hat perfekt funktioniert. Äh, genau, zum Beispiel gab es äh, einige Einschränkungen dahingehend, dass zum Beispiel in dem Semester wurden zum Beispiel einfach die Bausteine oder der Baustein oder das Modul zu dem, äh, genau zum äh, zu Virtual Reality einfach nicht ausreichend nachgefragt, sodass da nicht genug Daten vorlagen oder vorliegen und ähm, genau diese Analysen, also beziehungsweise die psychometrische Qualität dann für diese einzelne, dieses einzelne Modul zum Beispiel noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Aber da sind wir im Grunde dann auch schon äh, beim Ausblick. Also also auch das, was wir jetzt noch weiter anstreben, eben, genau, weiter natürlich ähm, die, genau, den Fragebogen weiterhin zu überprüfen und auch weiterzuentwickeln. Ähm, gerne natürlich auch äh, gemeinsam, also wenn Sie jetzt, äh, genau, auch zum Beispiel auf der Suche nach einem Instrument sind, ähm, um digitale Lernszenarien zu ähm, evaluieren, dürfen Sie den Bogen auf jeden Fall auch sehr gerne kostenlos selbstverständlich nutzen. Ähm, das war, wie gesagt, auch eins unserer Ziele. Und, äh, genau, vielleicht könnten wir da auch gleich nochmal drüber diskutieren, welche weiteren Module Sie vielleicht auch interessant finden oder wo Sie denken würden, ja, das hat vielleicht, äh, oder, genau, da gibt es vielleicht Bedarf. Also, wir hatten da jetzt zum Beispiel an, genau, also noch ein Modul zum Augmented Reality oder auch zu, genau, Virtual äh, Classroom-Formaten ähm, beispielsweise überlegt, ähm, aber, genau, das wäre ja, auf jeden Fall, denke ich, ein Diskussionspunkt, den wir gerne zum Beispiel diskutieren könnten. Dann gibt es zum Beispiel noch so Fragen, die auch noch offen sind, äh, zum Beispiel das, genau die Praxistauglichkeit des Moduls, Partizipation, also dass das ist ein, also zum Beispiel die Abfrage, in wie vielen Sitzungen waren Sie als, als, ne, als Studierende ähm, denn anwesend, das stammt aus, äh, genau so oder so ähnlich, auch ist, oder ist, also ein bisschen vielen anderen Evaluationsinstrumenten auch enthalten, Das ist halt die Frage natürlich auch so ein bisschen, ja, ist das im digitalen Raum noch, ja, notwendig oder in, oder überhaupt sinnvoll zu erfragen, weil es vielleicht gar nicht mehr so mit den klaren Sitzungen ähm, eingeteilt ist, beispielsweise, also das jeweilige Konzept, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, inwiefern das noch, ja, sinnvoll ist. Und dann ist noch, genau als kleinen weiteren Ausblick, genau im Rahmen des genau neuen Verbundsprojekts Needed, auch gefördert durch die Stiftung genau, Innovation in der Hochschullehre, ist auch geplant, eben diese Instrumente jetzt. Es gibt nämlich auch noch einen Fragebogen, der parallel, also für Lehrende, der parallel zu der Studierendenversion entwickelt worden ist, der aber bislang noch nicht so umfassend genau getestet werden konnte. Der soll jetzt auch in dem Rahmen, genau, im Rahmen von so Qualifizierungsmaßnahmen von Lehrenden zum Thema Digitalkompetenz eben auch eingesetzt werden. Und äh, genau, in dem Rahmen von dem Projekt wollen wir jetzt auch gerne die Bögen noch genau weiterentwickeln und noch mehr auf ihre Praxistauglichkeit testen. Ja, genau, dann, äh, genau, es war ein sehr <lacht> schneller Durchlauf, ähm, aber insofern, genau, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und Interesse und genau freue mich natürlich auf genau, Diskussionen Fragen Da ist dann gut genau, genau jetzt gibt es äh, viele Fragen ähm, genau äh, Genau, was ist hier mit Instrument gemeint? Äh, genau, also mit dem Instrument, äh, also mit dem Begriff an sich, also Instrument. Evaluationsinstrumente sind, äh, genau, Fragebögen beispielsweise. Also hier, also unser Evaluationsinstrument sind, äh, genau, Fragebögen, das jetzt hier vorgestellt. Äh, speziell ist der, äh, genau, Fragebogen für, also zur Befragung von äh, Studierenden. Genau. Genau, ganz richtig. Genau, kann der Fragebogen eingesehen werden? Ja, genau, jederzeit. Genau, klicken Sie am besten. Ah ja, perfekt, da hat jemand schon, genau, direkt den Fragebogen reingepostet. Genau, dann können Sie sich jederzeit natürlich gerne angucken, auch wenn Rückfragen bestehen sollten. Gerne jederzeit uns kontaktieren, mich kontaktieren. Wir helfen natürlich auch sehr gerne bei der, genau, bei, dem, bei der ja, Einsetzung, Anwendung, genau beim Einsatz. Ja, äh, genau. Für wie viele Veranstaltungen wurde fragen um bereits genutzt? Ja, sehr gute Frage. Ähm, also aus dem letzten Semester habe ich jetzt gerade nicht die Zahlen im Kopf, aber ähm, die, genau, Evolutions also die Psychometro-Güte-Überprüfung, das war im Sommersemester 2020, ähm, das waren um die 200 Veranstaltungen an vier verschiedenen hessischen Hochschulen. Genau. Ähm, genau, spiegelt die Folie zu der Erstellung eines 19 aktuellen Forschungsstands 2021 wieder. Ja, genau, also, ähm, also teils, teils. Prinzipiell gibt es natürlich jetzt viele, viele neue Erkenntnisse, deswegen ist jetzt auch gerade die Publikation ähm, noch nicht äh, genau fertig, weil ich gerade auch unter anderem auch dabei bin, nochmal genau den aktuellen Forschungsstand auch zu nochmal zu integrieren und auch nochmal zu gucken, gibt es da noch weitere neue Erkenntnisse? Ja. Genau. Ansonsten, genau, wenn Sie da auch, genau, Studien etc. kennen, die, äh, genau, super spannend und auch jetzt dafür relevant sind, dann freue ich mich natürlich auch mal über, genau, einen Austausch. Hm. Äh, genau. Ist es möglich, die Folien zu bekommen? Ja, ich, also, spricht aus meiner Sicht äh, nichts, Dagegen ähm, muss ich gleich noch mal gucken, inwiefern die auch geteilt werden können, aber ja, sehr gerne. Ähm, genau, vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber die Frage könnte man doch genauso in jedem anderen Evaluationstool stellen. Ähm, da verstehe ich, glaube ich, gerade die Frage nicht genau. Ähm, da wäre es vielleicht gut, wenn, genau, Philipp, ich sehe gerade den Nachnamen, vielleicht das nochmal genau ausführen könnte. Wie umfangreich ist der Fragebogen, wenn alle Module ausgewählt werden? Genau, also prinzipiell ist es eigentlich gar nicht so gedacht, dass jetzt alle aus, ähm, genau, gewählt werden. Ähm, aber der erste Teil, das sind insgesamt 38 ähm, Items und dann, je nachdem, welchen Modul was aus dem zweiten Teil man wählt, sind das variiert es zwischen 6 und 14 pro, pro Baustein. Also erfahrungsgemäß ähm, haben die Studierenden zwischen 15 und 20 Minuten pro Evaluation gebraucht. Ähm, kann der, können die einzelnen freien Rahmen der Hochschullehre verwendet werden? Ja, genau, das ist auch so, so gedacht, also insbesondere die, genau aus dem zweiten Teil, aber ja, das funktioniert. Genau, gibt es auch eine Version für die Online-Umsetzung? Ja, genau, also wir haben einmal äh, auch äh, genau, einen, genau die Daten oder den Fragebogen angelegt in Eversys, ähm, das wurde nämlich an den Hochschulen so verwendet ähm, und da, äh, genau, da könnten wir zum Beispiel auch die Datei gerne zur Verfügung stellen, das steht auch auf der ähm, Homepage, ähm, dann sparen Sie sich sozusagen das, das Einpflegen, ähm, es gibt auch außerdem ein, genau, Projekt, ein, also ein angelegtes Projekt auch in Sosky Survey, das ist ein, genau, Umfragetool. Ähm, da können wir gerne auch den, den Bausatz sozusagen schicken und Sie müssten dann im Grunde nur, also so haben das bisher eigentlich fast alle gemacht, dann, äh, genau, die Module behalten, die Sie, äh, genau, haben möchten für Ihre Evaluation und alle anderen löschen Sie dann raus. Das ist kein Problem. Genau, was haben die 1.006 Studien geantwortet? Ja, super spannende Frage, genau, mit der inhaltlichen Analyse, genau, das wäre tatsächlich ein komplett, äh, ja, weiterer, ja, weitere Session, etc. Ähm, genau, da können Sie mich gerne nochmal vielleicht separat ähm, anschreiben, genau, da lief auch gerade eine Abschlussarbeit zu, zur inhaltlichen Analyse, ähm, genau, das können wir auch gerne, ähm, ja, kann ich gerne auch dann teilen. Genau. Wo würdest du denn die Nutzung des Fragebogens noch ausschließen? Also prinzipiell ausschließen, also ist eine sehr gute Frage, glaube ich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Wir haben natürlich jetzt noch nicht unbedingt Daten jetzt in sozusagen für Post-Corona-Zeiten oder jetzt in rein analogen, ähm, genau, Lehrveranstaltungen, wie sich der Bogen dort verhält. Ähm, das müssen wir natürlich noch gucken. Aber prinzipiell äh, ist das genau, also auf jeden Fall erstmal möglich. Also, es ist absichtlich auch, ähm, genau, auch die, die Definition der digitalen Lehre ist absichtlich sehr, sehr, sehr breit ähm, angelegt. Das heißt, im Grunde lässt sich damit erstmal so, zumindest auch für den, also für den ersten Teil, eigentlich jede denkbare digitale Lehrveranstaltung evaluieren. Genau, zu module ideen ähm, forschungsbasiertes, Le ah, forschungsbasiertes Lehren und Lernen, KI-Unterstützendes Lernen, ja, das ist äh, ja auch sehr gut, äh, genau, das kopiere ich mir auch gerne gleich schon mal raus, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, okay, jetzt geht ich mal nach unten, hat sich erledigt. Okay, wenn ich das jetzt hier irgendwas übersehen habe. Ähm, gibt es auch Items, die konkret nach dem Einsatz digitaler Tools fragen? Also zum Beispiel sinnhafte Einsatz, Einführungen, Nutzung Ja, genau. Ähm, das, ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel auch bei den Lernvideos als Beispiel ist zum Beispiel auch enthalten die Einbettung. Also, ob die Studierenden das Gefühl hatten, dass es jetzt einfach nur ein Video war, das so. Ja, zur Unterhaltung diente und nicht wirklich sinnvoll in, äh, ja, in, die Veranstaltung integriert war oder eingebettet war. Genau, da gibt es je nachdem, welches Modul auch einige, ähm, genau, Items, die in diese Richtung gehen. Wir hatten tatsächlich bei der Entwicklung ein bisschen das, äh, ja, die Herausforderung, dass gerade wenn es so um sinnhaftigen Einsatz geht oder auch der Passung zu den Lernzielen etc. der Veranstaltung wird das alles sehr gleich. Oder sehr schnell, natürlich stark, ähm, ja, ähm, fachspezifisch auch. Und ähm, das ist dann natürlich problematisch, wenn man ein Instrument <lacht> entwickeln möchte, was halt, genau, möglichst für genau, sehr viele Veranstaltungen, möglichst alle Veranstaltungen, äh, genau, in dem Rahmen eingesetzt werden kann. Ja, genau, auch Ermöglichung von Interaktivität, ähm, ja, Genau, Interaktion äh, zum einen unter den Studierenden, aber auch ähm, mit den Kombina also in Interaktion mit, mit den Dozierenden. Genau, da gibt es auch äh, zwei Items auch zu. Okay, gut, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank auch für das äh, genau Feedback und für die Fragen. Das so, war auf jeden Fall ja sehr interessant und ähm, hilfreich und die Modulideen, die merke ich mir auf jeden Fall. <lacht> genau, und wenn sonst noch Fragen sind, natürlich immer gerne mich auch einfach kontaktieren. Ja. ja, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für das große Interesse, die Fragen, die Diskussion natürlich an äh, Henrike Kirchner für die spannenden Einblicke und die Punktlandung und dabei auch noch ja. auch so viele Fragen im Chat eingegangen. Ganz toll. Ich, also wirklich vielen, vielen Dank an alle und ähm, ja, Henrike ist sicherlich auch noch im Chat und an anderer Stelle zu erreichen, ähm, um da im Anschluss auch noch weiter dran anzudocken und damit würde ich sagen, ich schicke alle Teilnehmenden gleich in die Lobby zurück, wünsche noch einen tollen, inspirierenden restlichen Tag und ähm, ja, danke nochmal in alle Richtungen.